Unglaublich viele Paare haben Vorstellungen über Beziehungen, die total schädlich sind. Ich empfinde es als meine soziale Verpflichtung, meine über Jahre erworbenen Erkenntnisse, was tatsächlich Beziehungen gut tut und, und was nicht, der Allgemeinheit weiterzugeben. Ich finde es, es gibt viel zu viele vergeuderte Zeit mit nutzlosem Streit über Pipifax-Themen bei Paaren, die eigentlich glücklich sein könnten. Da meine Denkanstöße dem üblichen Denken widersprechen, ist es nicht verwunderlich, dass sie nicht sofort einleuchtend sind. Deshalb braucht es mehrere Videos, um zu verstehen, welche Sichtweise ich Ihnen zum Wohl Ihrer Beziehung vermitteln will. Bitte geben Sie mir unbedingt Bescheid, wenn ich etwas nicht klar ausgedrückt habe, damit ich meine Videos verbessern kann und dadurch mehr Paare nutzen von meiner Erfahrung haben.